Oh Gott, wir werden angegeben, Schieß ihn ab! Oh. Okay. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Wir werden heute Jettlers spielen, weil wir haben Jettlers gespielt, aber ich halt Jeff kenne. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh... Er ist Witch. Nein, nein, eben. Ja, Mann, zerstört. Ja, Mann. Jeff, bist du am Fliegen oder am Campen? Ah, was wie, Junge? Ich hab mein Teammate getötet. Ah, oh, ja, warte kurz. Ups, hab ein Teammate getötet, ne? Oh, Junge, was geht da? Junge, wie bin ich gestorben, Junge? Ein Gegner. Jeet! Oh, warte kurz, geht gar nicht. Okay, jetzt. Hab ihn. <lacht> Warte, kurz, wie hat er mich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ah, nein, nein, nein, das mein, das ist mein Jet, das ist mein nein. Jet. Ja Mann. Kann ich mir? Kann ich? Ich kann ich kann auch starten, Junge. Okay, nein. <lacht> weg damit. Null. Das ist mein Jet, das ist mein Jet. Nein. Mann, ich brauche ja. ja, take off. <lacht> okay, jetzt, jetzt suchen wir mal das dort, ne? Oh, da, nein, Junge, mein, mein Flügel ist weg. Mal losfliegen. Aus also, irgendeinem so komischen Kumpel. Nein, nein, nein! Ja, take off, weg da mal. wie macht er das. Wenn hinter einem blauen Flugzeug, ne? Ich glaub, das bist du, dort. Nein! Oh Mann. Oh mein Gott! Ich <lacht> Zerstört. Das ist ein ne? Nein. Oh, das ich ist nicht. der, das ist der! wo bist du? Wee! nein ich habe mir, hab mir gerade selber zerstört. <lacht> <lacht> oh was? Oh, oh! <lacht> du hast meine Ehe verdient. <lacht> nein ja, ja. nein Mann du misset. ja Mann starte doch Mann. was geht da ab Junge was ist mein Oh Gott! Oh Gott! Zwei Flugzeuge! <lacht> Nein! <lacht> Nein! Nein! Ich ja, wurde man. getötet! Oh, What oh. the fuck? Ja! Wir haben ein Flugzeug in der Luft! Oh Gott, ich werde erschossen! Nein! Nein! Ja, Chef! Chef! Drück W! Drück W! Drück W! Alter! Das ist doch das... Ich, ich stelle das auch gerade, ne? Nein! Oh. Wir haben verloren! Nein! Die beiden kommen Hi. ja nur auf mir. Du, du, bist, du bist nie... Tanja, bei jedem Video, du wirst nie wieder verlinkt. Das sage ich dir jetzt. Wieso? Ich kann nichts dafür. <lacht> oh, komm, Junge. Oh mein Gott, Matrix. Matrix, Matrix. <lacht> das ist behindert, ja. der Flugzeug. Junge. Ja, Nein, Junge. Ich bin jetzt, jetzt gerade gestartet, du Missgeburt. Piss dir mal. Piss dir, nimm meinen einen Komm her ja. ja. Hä oh, äh, okay. oh. oh, <lacht> hey, was wie? Ich kann nicht mal im Chat kommen, jeder zerstört die ganze Scheiße hier. Das ist doch kein <lacht> Content, das ist, doch das ist einfach nur Shit. Herr Junge, von wo? Ja, nein, nein. Oh mein Gott, ich bin. Ja, Oh mein Gott, mein Team das ist so ein Arschloch. Junge, deine Mord in die Berine. Oh komm, verpiss dich, Mann. Wie fliegt man eigentlich? Das ist eine von den dümmsten Fragen, wo ich bis jetzt gehört habe. Mann, Stuart, stirb doch mal. Komm, hör auf zu bewegen. Willst du, Alter? Ja! Und willst Ich bin Hab ihn. Ja, weißt du was? Ich lass jetzt den Frotz fallen, Alter. Ich tippe, Oh, der war heftig! Der war heftig! Ja, ich hab mir Bomben fallen lassen. <lacht> oh mein Gott, der war so heftig. <lacht> oh, ich bin Geld hier! Eigentlich. Ich bin hier! Oh scheiße! Nein, mein Stingshot! <lacht> jetzt, jetzt hab ich ihn vor mir. Nee, oh, das bin ich! Oh, tschüss, ich seh euch! Komm her, Dennis! Ja, Alter, Nein. ich seh ihn nicht! Ja, weil ich hinter dir bin, was? Du kannst mich ja gar nicht sehen. Boah, ich kann meine Raketen nicht entlösen. Nein, Ah, getroffen. Scheiße, Mann. Ja, Junge, ich habe zwei okay. Flugzeuge bei mir. Okay, nein. Oh, und, Jeff, Mann. Und, Alter. <lacht> Mann. Das Selbstmuss. Was, du, Alter. Ja, ich habe auf das Flugzeug geschossen. Mann. Bock auf ich Post. schieß aufs. Ich schieß auf das. Och. Nein, du will Ja, jetzt bin ich mit Dennis im Team. Ja, Mann. Ich kann nicht fahren. Geht doch! Ja, war ist bei mir so gefühlt. Als ob diese Person nie gestorben ist, Junge. Was macht das für ein. Ja, heißt dort. Oh Gott, wir werden angegriffen! Schieß ihn ab! Mann! Oh shit. Oh, Alter. <lacht> was ist hat, ja, hat der gemacht? Eher wie er ausrastet. Oh mein Gott, das war also ein perfekter Treffer, Junge. Also, also, okay. Okay. Ist alles gut, alles. Oh Alles wie? Ah, gut gibt Alles Hacker, es gut einen Alles oh. gut von wo? Junge, es gibt wirklich einen Hacker in diesem Game. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal, schaut bei diesen schönen Leuten vorbei, außer bei Tanja. Und ja, bis bald und ciao. Ich hoffe, Kanal. Ja, da ist ein Hacker, der fliegt da in der Luft.